Hallo Stadtgärtner, dies ist eine Stangenbohne. Sie ist ähnlich wie die Prunkbohne. Diese sind jetzt etwas jünger. Wenn sie nach oben wachsen, bringen sie ein bisschen mehr Ertrag als die normale Prunkbohne und man kann sowohl die Schoten ernten als auch die später reifen Bohnen. Meistens werden sie aber als Schoten gegessen. Ihr müsst darauf achten, auch diese Bohne ist sehr schneckenanfällig und auch bei dieser Bohne müsst ihr sehr darauf achten, dass ihr sie erst nach dem 22. Mai auspflanzt. Ihr könnt sie schon am um 15. Mai in die Erde stecken. Dann durchbricht sie den Boden erst zum 22. Mai und ist entsprechend frostgeschützt. Frost geschützt. Achtet aber besonders dabei auf Schnecken. Oft werden sie auch von Blattläusen, vor allem der schwarzen Bodenlaus befallen. Normalerweise kommen aber später Marienkäferlarven zu, die es auffressen. Wenn, viel, wenn ihr viel Läuse findet, könnt ihr sie gerne mal mit den Fingern zerdrücken. und zur Zeit kommt dann andere Lützlinge und fressen sie auf. Da wünsche ich euch viel Spaß mit dem Boden und mit dem Läusematsche an den Fingern.